Assalamu alaikum, Allahs Segen und Frieden auf den Propheten Mohammed und seine Gefährten. Heute inshaAllah, mit dem Thema die Business-Strategie von Abdurrahman ibn Hauf. Er war einer der sehr frühen Menschen, die den Islam akzeptierten. Er ist einer der zehn Menschen, deren Eintritt ins Paradies vom Propheten Mohammed wasallam, erzählt wurde. Der reichste Sahabi enthüllt seine Geschäftsstrategie, durch die Abdurrahman ibn Auf ein riesiges Vermögen erlangte. Das Vermögen von Abdurrahman ibn Auf, als er starb, betrug sein Nettowert umgerechnet in us dollar Ungefähr 606 Milliarden US-Dollar. Die Geschichte von Abdurrahman ibn Auf zeigt, dass er sechsmal reicher war als Bill Gates. Haben Sie sich jemals gefragt, was die Geschäftsstrategie von Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu war? Wie hat er das ganze Geld verdient? Abdurrahman Ibn Auf anhu, war als Geschäftssensation bekannt. Sein Vater erkannte seine Fähigkeiten früh, als er ihn zu seinen Geschäftskonferenzen mitgenommen hatte. Es dauerte nicht lange, bis er der erfolgreichste Unternehmer seiner Zeit wurde. Als er nach der Migration in Medina ankam, hatte er sein gesamtes Vermögen in Mekka zurückgelassen und hatte überhaupt kein Geld. Also musste er von vorne anfangen. Im Jahr 622 wanderten fast 70 Muslime mit ihren Familien nach Medina aus. Abdurrahman Ibn Auf anhu, lehnte eine Farm als Geschenk ab. Zu dieser Zeit sagte Saad radiallahu anhu mit großem Herzen und Freundlichkeit gegenüber seinem Bruder zu Abdulrahman: Lieber Bruder, ich habe das meiste Geld unter den Menschen in Medina. Ich habe zwei Bauernhöfe und zwei Frauen. Sehen Sie, welche Farm Sie mögen. Ich werde sie lehren und mich von der Frau scheiden lassen, die Sie attraktiv finden. Es ist das großzügige Beispiel der Liebe. Die Muslime füreinander hatten. Saad ibn Arabiyah war bereit, seinen Reichtum und seine Familie für das Glück Allahs zu geben und seinem muslimischen Bruder anzubieten. Die Reaktion von Abdurrahman ibn Auf anhu, war ziemlich beeindruckend. Es wird ihnen Gänsehaut geben und sie werden den Willen eines Muslims wirklich schätzen und respektieren. Abdurrahman ibn Auf anhu antwortete Saad ibn Arabia mit großer Dankbarkeit: Möge Allah Sie mit Ihrer Familie und Ihrem Geld segnen, aber zeigen Sie mir, wo der Markt ist. Er sprach über den Markt von Kainuka. Die Geschäftsstrategie von Abdurrahman ibn Auf. Sie bestand darin, von niemandem einen Kredit zu nehmen, da er fest davon überzeugt war, dass Allah ihn zur Verfügung stellen würde und er vertraute auf seine Fähigkeit, die er auf dem freien Markt verdienen konnte durch die Suche nach Möglichkeiten. Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu, war ein erfahrener Geschäftsmann, der von seinem Vater ausgebildet wurde, Bevor er den Islam akzeptierte, er hatte so viel Erfahrung, dass er Gelegenheiten, Riechen und überall sehen konnte. Seine Leidenschaft für die Suche nach Chancen hat es ihm ermöglicht, in den Markt einzutreten seine Geschäftsweisheit zu nutzen und von Chancen zu profitieren. Nach dem Eintritt in den Markt baute er sein Geschäft bald aus und begann zu verkaufen. Als er verschiedene Waren, Sättel und Pferde kaufte und handelte, stieg sein Einkommen aufgrund des von ihm umgesetzten Volumens rapide an. Die Geschäftsstrategie von Abdurrahman ibn Auf basiert auf drei Grundprinzipien. Das erste Prinzip, er kaufte immer Waren im Bar und verkaufte im Bar. Keine Kreditgeschäfte. Das zweite Prinzip, warten Sie niemals auf den höheren Gewinn oder lagern Sie niemals Ware. Er hat immer versucht, die Lagerung von Waren zu vermeiden. Er hat Waren verkauft, selbst wenn ihm ein Cent Gewinn angeboten wurde. Es wurde ein hoher Geldfluss erzielt. Daher lag der Schwerpunkt auf der Erzielung von Erträgen durch Gewinnsteigerung. Das dritte Prinzip, er hat immer faire Geschäfte gemacht. Das dritte Prinzip der Geschäftsstrategie von Abdurrahman ibn anhu ist, dass er niemals Fehler in seinen Produkten versteckt hat, wenn sein Produkt nicht der Marke entsprach oder wenn es sogar einen kleinen Fehler in seinem Produkt gab. Erwähnte es vor seinem Kunden. Abdurrahman Ibn Auf war ein starker Muslim der sehr hart für den Islam, für die Ummah gearbeitet hat und war gleichzeitig ein erfolgreicher Unternehmer. So ein Vorbild muss jeder Muslim haben. Abdurrahman ibn Auf hat es bewiesen, dass man im Islam, im Leben und im Jenseits erfolgreich sein kann. Deshalb sollte jeder sich um seine Geschichte kümmern und daraus zu lernen, und es in seinem Leben verwenden. Wir sind umgeben von so vielen Chancen, die Abdurrahman Ibn Auf damals gar nicht hatte. Deshalb sollte jeder von uns sich Gedanken darüber machen, wie er in dieser hochmodernen Welt seine Chancen richtig ausnutzen kann. Genauso wie es Abdurrahman Ibn Auf Radiallahu anhu damals getan hat. Die Geschichte zeigt uns, dass jeder, der erfolgreich werden möchte, muss dafür natürlich hart arbeiten. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr. Dabei natürlich auf Allah vertrauen und vor allem große Ziele setzen. Assalamu alaikum und bis zum nächsten Video. InshaAllah.